Und los geht's. Irgendwas ist passiert mit der Shotgun. Ich habe eine 16er auf der. Und maximal 16 drin da auf dem Tisch liegt noch was. Oder auch nicht. Okay. Okay, irgendein Schalter ist umgelegt worden. Ich würde gerne wissen was, aber das finden wir sicher noch gar nicht raus. Fettes Erdbeben. Ja, okay. War das jetzt falsch? Jill, Da ist eine fucking Tür, du Backfisch. Ganz ehrlich. Oder auch nicht. O Gott, what did I do now? Wesker, Barry, help! Jill, you in there? Barry, get me out of here. The doors jammed. Stand back. Wow. Oh, right. <lacht> die, die <Kameras. lacht> okay, das wird ganz interessant, eigentlich. Barry. Aber Barry, hast du nicht dass du zurück den dining Room to finden Ich bin glücklich aber warum bist du hier? Ich nur etwas, wollte okay, zu mir. Und Chris. Zu mir würde er nicht wollen. Danke, <lacht> Barry. Ich Mal, wenn ich mein, PC, mein Handy anschließe. Äh, Sagt er mir was anderes über meinen Spe Speicherplatz? Ich habe drei Erfolge bis jetzt. Alright. Ja, die Tür ist kaputt. Da können wir wieder raus und dann kommen wir in diesen... In ...einen sehr komisch aussehenden Ort. Ich frage mich, wo die Treppe dahin führt. Es gibt so viele Möglichkeiten hier, scheiße. Wir gehen mal die erstbeste Tür besuchen. Nope. Alright, die Shotgun ist heftig. Ah, fuck. Na ja, gut, ich lasse sie mal hier. Wir laufen hier eh noch zehnmal durch, so wie ich mich kenne. Ah, ich weiß, wo wir sind, ja. Okay, wir haben jetzt einen großen Loop gemacht. Was also eigentlich nicht, weil ich da gespeichert... Äh, nicht... ge... Geladen habe so mein Controller muss ich kurz auswechseln. Gleich ja, ich habe es gecheckt. Ich weiß nicht, was das rote ist, aber wahrscheinlich stärkeres. Da ist eine Map. War da was? Das ist ein Buch. Das sind noch mehr Bücher? Ein Helmsymbol natürlich. Nice. Okay, aber das kann man sich merken, hier müssen wir später noch durch. Also hätten wir hier noch äh, Heil Items. Sehr wertvoll. Und diese Tür, die ich vorher nicht gesehen habe. Okay, wir hatten ein Safe Space hier. Das ist ein Flachmann. Kann ich... Mal kurz, das ist Shotgun Shell. Diesen Schild brauche ich wahrscheinlich noch nicht. Ich mach das mal so. Okay, die kann man kombinieren. Kann man die... Kann ich maximal vier... Fragen, oder ne, die lassen sich kombinieren. Okay. Ich würde gerne eine mitnehmen. Wir nehmen mal alle mit. Dann nehme ich die Feldflasche hier unten mit. Ein Treibstoffkanister anscheinend. Weil okay, das ist cool. Ich könnte die Heal-Items holen und hier deponieren halt, ne? Okay, meine Box ist riesig. Sehr gut. Ich hol die Heal-Items. Habe ich drei Slots frei? Vier Slots, glaube ich, waren es. Ich muss kurz, glaube ich, was, was weglassen. Ich habe nur zwei frei. Ich kann man die splitten da? Das wäre ganz cool. Äh, aber ich schmeiß mal kurz ein paar Sachen in die, in die Kiste und dann deponiere ich ganz kurz. Erhole äh, ich ganz kurz meine Heal Items. Das Messer brauche ich eh nicht, weil ich zu so doof dafür bin. Etwa die Hälfte des Kerosins. Aber wir haben begrenzt Benzin gerade hier. Ja, alles mitnehmen bitte. Die Musik war gerade so schön ruhig da drin. Ein 8 Slot mal ein 8 Slot Inventar ist echt scheiße. So klein. Ah oh man. Okay. Kann ich alles haben. Item Management war ja schon immer meine Stärke, absolut. Mhm. Oh, Crescendo-Safes. Ach, scheiße. Ja, ich glaube, ich bin happy mit Jill. <lacht> Sie hat ja auch Lockpicks statt 10.000 Schlüssel anscheinend. Ich frage mich, ob ich da wirklich die Schlüssel brauche, überhaupt. Weil ich habe ja einen Lockpick, aber egal. Okay, die sind einzeln stackbar. Ich weiß halt nicht, ich habe einen Lockpick. Brauche ich diesen scheiß Ding überhaupt? Schlüssel. Die man noch mit. Aber ich wollte jetzt mal endlich speichern, wenn wir schon hier sind. Ja, wir kommen vorwärts anscheinend. Dieses Kistensystem haben sie ja wirklich behalten immer. Ja, das dachte ich mir schon. Ich habe es auf dem Wiki gelesen. Und ich bin echt froh, dass ich Chill gepickt habe in dem Fall. Ich meine, so für ein erstes Mal Resident Evil spielen kann man schon eher den einfachen Charakter nehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Zählt damit, wie oft ich gespeichert habe. Noch kurz. Ah. Alright, also wir haben gespeichert, wir gehen weiter. So. Ich guck mal auf der Map. Also wir haben noch anscheinend kriegen wir Munition, wenn ich in die haupthalle zurückgehe. Irgendwann. Okay, Inventarboxen sind angeschrieben, das ist sehr angenehm. Jetzt ist die Frage... Also eigentlich ist gar keine Frage. Ich will da hoch. Ja. Wir können außen rum. Es ist mühsam, aber wir können außen rum. Nope. So. Aber ich war richtig. Da muss ich lang. Ich würde den Messer wieder mitnehmen eigentlich. Aber das Spiel lässt mich nicht. Wenn so ein Dolch, den man eh schon im Schädel drin hat, den kann man auch wieder wegnehmen. Dann macht er nämlich nichts mehr. Yeah. Nope. How the fuck ist der reingekommen? Der Schänder des verfluchten Sarges. Toll. Dafür bin ich jetzt hergekommen. Alright. Ich dachte, ich krieg voll die Reveals hier, aber nee. Ich glaube, wir müssen zurück zum Anfang. Ich habe ja vorhin da schon mal einen Dialog getriggert, aber resettet dann, damit ich da nichts verliere. Sonst auf der Map sehe ich gerade nichts, was ich noch machen kann. Ja, wir gehen mal zurück zum Anfang. Aber ah, das war die Tür, ne? Was passiert? Sie können nicht zurückgehen, okay. War ja cool, wenn sie sie aufmachen und einfach von der Wand steht. Hätte ich lustig gefunden. Das war das Horror-Badezimmer. was also Horror, ja. Das ist ein Dude aus der Badewanne, der mich anspringt. Den ich gar nicht mehr so geil fand. Aber hey. Äh, welche Tür war das? Diese. Ich glaube, ich ziehe mir nächstes Mal für nächstes Mal noch eine Map runter. Nein, falsche Taste. Ich habe den gerade angeschossen. Was soll das? Ich würde nicht noch mehr Shotgun-Schreis wasten. Kurz nachladen. Dafür ist ein In Inventar-Slot wieder frei. Ich, ich könnte das Spiel nicht mit 6 Inventar-Slots spielen. Oder wir haben jetzt wirklich alles gemacht, glaube ich, in diesem Ecken da. Barry. Oh, Jill. Hey, on a sec. Wieso wollen die sich immer trennen? Ich finde das so schlimm. Säuregeschosse. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Okay. Gut, haben wir das auch geklärt. Aber das ist.. Die gehören doch zu einem Granatwerfer, oder? Die müssten nicht zu mir gehören. Warte mal, wir haben da drüben noch eine Tür gehabt mit einem Helm, äh mit einem schwert Ziemlich sicher. Scheiß tickte Uhr wieder. Weil ich sicher bin, dass die 9 und die 6 irgendwas sagen, aber ich weiß noch nicht, was da liegt was. Stimmt, da war ja was. Ich bin gut. So alles mal einsammeln und dann irgendwann so. Ah ja, da war ja was. War das diese Tür? Boah, nope. oh, das ist schnell. Das ist der Rüstungssymbol. Ah, das ist wieder aufgestanden. Okay. Ein Schwert. Okay, ich muss doch den Schlüssel mitnehmen. Nee, weiß nicht. ich mache das jetzt anders. Wir haben da gespeichert. Ich gehe da nicht auf den Balkon raus, weil ich jetzt weiß, was passiert, was passieren wird. Ich nehme die Schlüssel wieder mit. Komm noch mal her. Und gehen in den Keller. Das ist ein Vorteil an diesem Safe system Warum könnten die halt auch auf den Schlüssel schreiben, welches Objekt das wäre, ne? Also welcher Schlüssel. Aber das wäre ja langweilig. Brauche ich sonst noch was, wenn ich gerade da bin? Ich glaube nicht. Ja, von mir aus. Ich finde die Event Trigger einfach so random für diese Ausrüstung, also für die Munition, die wir nicht brauchen können. Hier kommen wieder die Hunde. Das war ich glaube ich bin zu weit weg für den Shotgun für einen One-Hitter. Aber vielleicht ein, zwei Mets wenn noch nice gewesen. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Okay, den Dialog kennen wir jetzt ja schon. Ja, ich weiß nicht für was, aber ja. Mal schauen, ob... Ja, da steht nochmal auf. Okay. Ich hätte die Hoffnung, das reicht. Aber die Zombies halten was aus. Let's go! Also wahrscheinlich die Tür ist jetzt offen. Das heißt, theoretisch könnte ich den Schlüssel weglegen. Vermute ich jetzt einfach mal, dass ich den nicht mehr brauche. Da war Moon. Ah, die ist im Ecken vorne jetzt. Ja. Der Strom am Fahrstuhl, okay. Ja gut. muss ich den Schwertschlüssel jetzt gegen den Schildschlüssel austauschen, damit ich den restlichen die restlichen Räume aufmachen kann. Irgendwas übersehe ich auch noch in diesem Zombie-Keller. Ja, da ist noch was verbleibend. Aber ich hole mir mal den Schlüssel. Ja, ich probiere es mal hier. Ja. Oh nein. Das ist dieser Zombie, ne, den ich vorhin... Okay, das ist eine Tür. Okay. Ja, nee, ist ja komisch. Ja voll nett, danke. Ich finde es auch besser, das alles zu spoilern dann. Ich bin halt laut am überlegen, deswegen... Nee, aber ich, ich wollte auch den Schlüssel holen, genau. Ich bin auch kein Fan von... Ähm, direkt immer alles im Guide nachschauen. Ich habe vorhin zwei Sachen im Guide nachgeschaut, weil ich komplett lost war. Ich hör, dass ich noch zwei Stunden rumirre, weil ich wäre da nie drauf gekommen auf bestimmte Sachen. Das ist mein Problem mit so ganz alten Spielen. Teilweise ist das Zeug am anderen Ende der Map versteckt, ohne wirkliche Hinweise. Äh, und dann probiere ich das halt nicht. Okay, nein, der oben lebt noch, den höre ich noch. Ja gut, wenn man alles kennt, dann ist es natürlich geil, ja. Dann aber wie gesagt, ich spiele das, das ist mein allererstes Resident Evil, das ich überhaupt spiele, weil ich habe wirklich nur den siebten Teil mal geschaut und jetzt war Sale, dass alle Resident Evil Teile auf der PS4 oder PS3 zwei Teile äh, 70% Sale hatten und dann dachte ich, ja, für 70% Sale, ich habe für alle 140 Franken statt irgendwas über 400 glaube ich gezahlt. Und dachte ich, ja das kann man sich mal gönnen. Und hier bin ich jetzt. Und spiele ein Spiel, von dem ich keiner Ahnung habe, wie es funktioniert. Ich glaube, ich muss die rauschel noch ein bisschen überschalten. Oh, da sind noch Herbs. Nice. Natürlich nehme ich die mit. Ja, ich muss mein Mikro kurz was ein bisschen heller machen. So, ich glaube, jetzt ist besser, weil es nimmt ja immer jede Kleinigkeit mit, wenn ich in der Taste drücke oder so. Okay, also. Hier haben wir unsere Ritterrüstungen. Ich dachte mal, ich bin schlau, wenn ich auf die Seite stehe, aber nee. Ich habe keinen Platz, ne? Ja. Ja gut, ich friss halt einen Herb. Die Form passt nicht. Die Form passt nicht rein. Die Form passt nicht rein. Also, ich nehme den Schlüssel nochmal mit, ich probiere dann nochmal in dem Fall. Weil ich hätte ihn jetzt wieder liegen lassen, danke. Also ich muss etwas mit dem Schlüssel machen. Nein. Ich muss den kurz rein, sonst werde ich getötet. Nee. Aber ich glaube. Doch, ich habe den mal als kleines Kind geschaut, aber da nicht wirklich das im Kopf davon. Ah, hier hinten ist zu, ne? Ja. Die Szene sagt mir gerade absolut nichts, tut mir leid. Weil das sieht, wo er da irgendwas aufhebt und dann kommt so ein fetter Stein und er muss rennen. Ich will jetzt mal die fette Rüstung lassen. Oh, da kommt sie. Nope, die tötet mich. Ich gucke in die falsche Richtung. Ich brauche etwas, was gleich schwer wäre. Oder... Dieselbe Form müsste ja eigentlich nicht unbedingt sein. Es müsste ja eigentlich dasselbe Gewicht sein. Ich weiß auch nicht, ob ich den überhaupt schon machen muss. Hm. Ohne Tipp, hast du, kannst du mir sagen, ob ich alles dabei habe, was ich brauche oder nicht, bevor ich hier noch lange rumprobiere? Ich habe nicht alles, was ich brauche. Okay, gut. Weil dann muss ich hier nicht mehr rumstehen. Also wir haben den Balkon, bei dem ich ein Siegel brauche. Der Keller braucht zwei Siegel. Hier oben brauche ich einen Ersatz für diesen scheiß Schlüssel. Das sind die Raben. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich gucke mal kurz. Ähm, da oben ist abgeschlossen. Ich komme also nur in diesen Gang, der einen kleinen Bogen macht. Das ist der Balkon. Hier bräuchte ich den Schildschlüssel. In den roten Räumen habe ich noch was zu erledigen. Steht. He's also he's. Unten rechts komme ich nicht rein ohne den Schlüssel. Das ist glaube ich der Helmschlüssel gewesen, wenn ich es richtig habe. Im Keller habe ich die Küche. In der Küche komme ich nicht weiter, bis der Strom angeschaltet ist. Strom ist normalerweise aber auch im Keller der Generator. Hätte ich jetzt mal so behauptet, aber das sieht nicht so aus gerade. Vermute mal die Steinstatuen mit dem Sarg werde ich noch nicht zusammensetzen können. Deswegen gehe ich da jetzt mal nicht runter. Tricky. Ich war vorhin irgendwo draußen. Glaube ich, habe da was übersehen. Das müsste, also ich wüsste es sonst nicht. Ich habe sie alle abgesucht. und Der Balkon wäre das einzige, was mir jetzt gerade noch so einfällt, was ich nicht hatte, weil ich da ziemlich schnell neu geladen habe, weil ich nicht da alles verdienen wollte. Wie komme ich da hin nochmal? Ich muss einmal diesen kompletten Bogen machen bei der Shotgun. Dann gehen wir da nochmal schauen. Das war in die falsche Richtung. Ich bin schon durch die Tür gelaufen anscheinend. Okay. Der Zombie muss jetzt auch nicht mehr da stehen, Da ist er ja tot. Die Kamera hat mich komplett verwirrt. gerade. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ja, der ist tot. Gut. Wenigstens bleiben die Gegner tot, wenn man sie tötet. Das hilft extrem. habe ich gar nichts mehr. Also es ist auch hier in diesem Raum, ist noch was zu machen. Ich bin mich am halt Mega. Safe Room auf dem... Okay, danke für den Tipp. Äh, safe Room auf dem Boden. Da war ein Brief. Und der Kanister mit Benzin. Also mit Kerosin. Und ich dachte, das Kerosin brauche ich für einen Stromgenerator. Aber ist gut, ich glaube, ich laufe eher im Safe-Room vorbei, wenn ich da hingehe. Deswegen würde ich da nochmal reingucken, in dem Fall. <lacht> ich hoffe jetzt mal, ich laufe richtig. Sie ging ja so komisch. Lol, okay. Eine neue Tür. What the fuck? Chemikalien. Ja, wir nehmen mal Chemikalien mit. Ich kann ja nicht töten. Gut. Ist das... Nein, ich will ja auch nicht mitnehmen jetzt. Es ist noch Kerosin da. Okay, da kann ich nachtanken. Ich glaube, hier durch war das. Und dann die erste rechts. Da war das ja. Jetzt bin ich. ich muss manchmal überlegen, wo ich gerade auf der Map bin. Mein Orientierungssinn ist 100% on point. Alright, was haben wir hier noch? In diesem Brief haben wir den, habe ich vorhin nicht angeschaut. Anscheinend, okay. Wir haben da Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheint tot, können wieder zum Leben bewachen. Es gibt ja. Öl im Erdgeschoss des Hauses. Öl im Erdgeschoss des Hauses. Okay. Hilft mir das jetzt, wenn ich weiß, wo Öl ist. Ähm Hier steht Scheiße rum. Okay. Ich schau mal kurz Scheiße ab hier. Wenn ich schon hier bin. Das brauche ich gerade nicht. Dich brauche ich gerade auch nicht. Und damit kann ich auch nicht spielen. Wahrscheinlich brauche ich das aber nicht jetzt gerade. Ähm, jetzt muss ich überlegen. Gut für Anfänger, der Tipp. Okay. Okay, ich kann mit Steuerkreuz langsam laufen. Das ist voll nervig, aber es funktioniert. Na gut, ich gehe nochmal zum Balkon hoch. Mein Anfangsziel ja nein, verst Ich muss zurück. Irgendwann geht die Tür noch kaputt, ich sehe es kommen. Scheint bis jetzt noch nicht der Fall zu sein. Stimmt, den habe ich vergessen. Nice. Okay, ich gehe mal in den zurück. Okay, richtiges Timing ist Gold wert. Shotgun auch für den Hund. Ich jetzt vergessen, die auszurüsten. Wow, der war zu nah. <lacht> Habe ich hier irgendwas übersehen? Der da Schande des Fluchten bezieht sich ganz klar auf den Grund unten. Okay, ich muss mal essen gehen. 7 Uhr. <lacht> Bei mir gibt es in zwei Minuten Essen. Das heißt, wir machen kurz Pause. Ich wir mir Enzias an. Und dann gucken wir nachher weiter. Vielleicht finde ich ja was. Ich dachte jetzt wirklich auf dem Balkon ist, was aber anscheinend nicht. Naja. Also bis gleich.